Wir begrüßen jetzt nämlich einen nächsten Kandidaten bei uns in der Runde, Bruno adam Wolf von den Piraten ist da. Guten Abend, Herr Wolf. Ja, schönen guten Abend. Sie waren ja ganz aktiv äh, bei, bei der Kampagne ähm, Alle gegen Hansmann. Können Sie dazu was erzählen? Naja, es gab keine Kampagne Alle gegen Hansmann. Also das Ja, ist die Quatsch. Bild hattest so tituliert. Ja, die Bild tituliert viele Dinge. Äh, ja, ja. Es gab auch einen einschlägigen Kollegen von der BILD, der uns da daraufhin angesprochen hat. Aber natürlich gab es keinerlei Absprache oder Kampagne mhm. gegen Herrn Hansmann. Das ist Blödsinn. Es war ein extrem anstrengender Wahlkampf, würde ich behaupten als Außenstehender, was ich so gesehen habe. Sie sind auf, auf vielen Veranstaltungen aufgetreten. Ähm, wie froh sind Sie, dass es jetzt dann auch vorbei ist mit dem Wahlkampf und jetzt Zahlen äh, da sind? Also natürlich, für meine Familie, für mich, für meine Lebensgefährtin, ist es schon toll, dass es jetzt endlich gelaufen ist und dass wir wieder ein bisschen mehr Ruhe haben und dass das normale Leben sozusagen auch mit der politischen Aktivität im Rat und in der Region wieder einkehren kann. Allerdings, ich fand es gar nicht so anstrengend, ehrlich gesagt. Was anstrengend war, so ein bisschen gegen die Mainstream-Medien ankämpfen zu müssen, weil wir halt als kleine Kandidaten, klein unter Anführungszeichen, halt sehr oft nicht eingeladen waren, unsere Anliegen bzw. unsere Programmatik nicht nach außen bringen konnten und dementsprechend also ähm, immer wieder so mehr oder weniger außen vorgelassen sind. Und das ist ein bisschen frustrierend auf Dauer, aber es ist so, wir haben in Hannover drei starke Kräfte und die wurden bevorzugt auf allen Ebenen und da kann man so auch nicht, nicht, nichts gegen machen letztendlich. War die Kandidatur also auch eine Strategie, um die Piraten ein bisschen in die Aufmerksamkeit zu holen? Ja, also der, äh, die Kandidatur zum Oberbürgermeister ist eine Personenwahl. Ja. Das heißt, ich als Adam Wolf habe zur Verfügung gestanden, um Oberbürgermeister zu werden. Dass ich von den Piraten nominiert worden bin, Mitglied der Piraten bin, auch aktives Mitglied, ist natürlich ein Nebeneffekt. Aber ich glaube schon, dass aber auch alle anderen äh, Gruppierungen oder Fraktionen oder Parteien damit wieder so ein bisschen in den Fokus gerückt sind. Es war vielleicht auch wieder so ein bisschen aufrütteln, dass Politik in dieser Stadt wichtig ist und dass die Menschen mitreden sollen. Also Beteiligung ist ja auch so ein bisschen was, mhm. das bei mir was ganz Grundlegendes ist. Und vielleicht werden die Leute wieder ein bisschen mehr politisiert, weil sie jetzt auch merken, dass tatsächlich Dinge sich ändern. Wir haben hier heute eine Zäsur. Also 70 Jahre SPD, 35 Rot-Grün ist heute Abend beendet. Und zwar mit einem ganz klaren Schnitt. Und äh, ich glaube, dass das Folgen haben wird. In zwei Jahren haben wir wieder äh, Wahlen in der Stadt. Wir haben Kommunalwahlen. Und ich glaube, im Hinblick darauf werden sich auch die anderen Parteien, sowohl SPD wie CDU, neu positionieren. Ich glaube, was in den nächsten zwei Jahren politisch hier passiert in der Stadt, ist sehr, sehr spannend. Also ich freue mich drauf. Das Endergebnis steht noch aus, aber wen hätten Sie denn jetzt am liebsten als nächsten Oberbürgermeister? Es zeichnet sich oben immer noch ein, ein Dreikampf ab. Wen wollen Sie? Das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich äußert man sich in so einem Moment nicht unbedingt dazu, wen man dann in, in, in einer eventuellen Stichwahl unterstützt. Aber natürlich ja. sind wir für Können Kräfte, ja. die, äh, die äh, liberal sind, die äh, vielleicht in Richtung äh, sozial gehen, aber auch grüne mhm. Themen vertreten. Wir werden gucken, äh, was, was, was die Kandidaten jetzt weiterhin tun und uns dann entscheiden. Herr Wolf, vielen Dank, dass Sie da waren. Und einen schönen Abend noch. Ich danke Ihnen. Danke schön. Danke sehr.